Führung und Werte. Guten Tag, hier ist wieder Michael Notstorft mit der Kunst der Führung. Was haben denn Werte mit der Führung zu tun? Ja, die Werte, die prägen uns als Mensch. Werte oder manche bezeichnen es teilweise auch als Tugenden, die wir haben. Ich möchte ein paar Werte, die mir persönlich ganz wichtig sind, herausgreifen. Das sind meine Werte, die mir ganz wichtig sind die erste wert ist wertschätzung wir alle wollen für das was wir tun geschätzt werden letztendlich wollen wir alle geliebt werden das heißt schätzen sie die menschen die bei ihnen arbeiten auch als solche wert kümmern sie sich um ihre menschen und interessieren sich auch für deren privatleben denn nur wenn sie das tun sind Sie in der Lage zu erkennen, wenn dieser Mensch auch mal Probleme hat und Sie ihm unterstützen müssen? Oder Sie erkennen auch, wenn er für neue Aufgaben bereit ist. Sie sehen, wenn er begeistert ist und wissen genau, okay, das ist für ihn die richtige Aufgabe. Denn Ihre Aufgabe als Führungskraft besteht auch darin, den richtigen Mensch an den richtigen Platz zu setzen. Dort, wo er die beste Leistung bringt. Ein anderer Wert, der mir persönlich entscheidend wichtig ist, ist die Selbstständigkeit. Sie wollen Ihre Selbstständigkeit als Führungspersönlichkeit sichergestellt haben. Und das geht am einfachsten, indem Sie Ihre Menschen selbst zur Selbstständigkeit erziehen. Denn Sie werden erleben, wenn Sie Ihren Menschen Freiraum geben, den die wirklich auch nutzen können, dann bringen die hervorragende Leistung. Weil wir Menschen wollen etwas erreichen, wir wollen etwas aufbauen, wir wollen zeigen, dass wir etwas können, dass wir gut sind. Und genau wenn wir das tun, dann werden wir begeistert, dann strengen wir uns an. Und was kann Ihnen denn Besseres passieren, als wenn Sie durch Delegation den Menschen immer mehr Verantwortung übergeben und dadurch bekommen Sie eines, Freiraum. Und Diesen Freiraum brauchen Sie für Ihre Führungsarbeit. Sie haben sicherlich ähnliche oder andere Werte. Leben Sie diese Werte. Und dann wird Ihre Führungsarbeit auch erfolgreich. Bis demnächst, wieder bei der Kunst der Führung, Ihr Michael Notstoff. Tschüss!